Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, ich habe jetzt eine Idee. Und zwar, hier sieht man doch ganz klar Waffen. Ne? Ich bin zumindest auf der richtigen Spur. Ähm, vielleicht komme ich zu den Banditen, wenn ich diesem Weg hier die ganze Zeit folge. Es könnte ja sein. Vielleicht muss ich einfach nur der Spur folgen. Die Kiste habe ich schon gelootet, meine ich. Ja, die habe ich schon gelootet. Aber wenn ich da lang gehe, dann komme ich ja eigentlich nur wieder zu. Hä? Was willst du? Denn? Guck mal nicht so auf. Hä? Was macht er da? Hallo? Zieh deine Waffe. Ja. Wenn ich diesem Weg folge, dann müsste ich ja eigentlich zu den Banditen äh, bestimmt kommen. Hoffentlich. Von mir ist der Teleporter, da ist ein Suchender. Der Suchende sieht mich nicht, weil er blind ist. Ja, es müsste eigentlich hier sein. Wenn ich dem Weg folge, dann komme ich ja da hinten, ähm, komme ich ja die Steintreppe runter und da waren doch eigentlich die Banditen und dann ende ich doch eigentlich bei Dexter, oder nicht? Vielleicht hat er ja irgendwas, was ich noch nicht, äh, also was ich hätte looten müssen. War ich eigentlich da hinten schon? Ich denke schon. Auch da hinten war ich. Da ist ähm, nichts. In dieser Kasse. So. Warte mal, wo führt denn der Weg jetzt hin? Okay, hier hin. Und dann geht er hier durchs Feld. Huch, der Bauer ist, glaube ich, tot. Da liegt einfach ein toter Bauer. Der hat das wahrscheinlich seine ähm, Knechte zu Tode molochen lassen. Hm, hm, hm, hm, hm. Da ist noch ein Suchender. Da hinten sind Drachensnapper, uh. Also diesen Weg runter. Hm, wir sind hier auf einer Spur. Auf einer stählernen Spur. Hier waren die, die anderen Banditen. Meine, die Kisten habe ich auch gelootet. Ja, habe ich gelootet. war hier drin zufällig mit einem Beweis. Nein. So, dann gehen wir weiter. So, da ist jetzt noch ein Suchender. Ist schon gut. Ist okay, ist okay. So. War hier nicht auch ein Suchender eigentlich? Ja, da ist er wenn man vom Suchenden spricht. So, hier ist diese kleine Schlucht. Wo da eine Suchende runtergefallen ist. Ich glaube, seine Leiche liegt hier nicht mehr, oder? Ruhe. Oh. Die habe ich auch schon gelootet. Ja. Da hinten waren die beiden Trolle. Ich hab aber da war eine Sackgasse. Was mich halt ein bisschen irritiert, ist hier. Ähm. Huch, hier liegt eine Rapier. Oh! Lederbeutel. Hier ist ja eine Leiche. Bogen. Geil. Ich wollte schon sagen, mich irritiert. Oh, das ist ein Steintafel. Mich hat so ein bisschen irritiert letztes Mal, dass hier so ein Blutfleck war. Und normalerweise deutet das immer auf eine Leiche oder so hin, wo man looten kann. Und da ist sie auch schon. 100 Schaden benötigt die Geschicklichkeit äh, 50 nur. Cool. Was hat er? Äh, was gibt die Steintafel? Steintafel des Bogenschützen. Habe ich ihn jetzt so. Ähm, Bogen 16%, Armbrust 18%. Naja. Oh, ich wusste doch, dass hier irgendwas faul ist. Dass ich irgendwas übersehen habe. Das war's. Aber mehr auch nicht, leider. Ja, hier ist eine Sackgasse. A dead end. Wie man so schön im Englischen sagt. Ein totes Ende. Da gehe ich wieder hoch und dann gucke ich mal nochmal, ob ich da oben bei Dexter irgendwas übersehen habe. Aber ich muss mich in Acht nehmen. Okay, die habe ich auch gelootet. Ich muss mich in Acht nehmen, da hinten sind zwei Dragon Snapper Und natürlich ein Suchender. Obwohl, warte mal, hier hoch konnte man doch auch, oder nicht? Da wollte ich doch letztes Mal hochgehen. Ich glaube, ich bin aber nicht hochgegangen. Wir können ja mal dieser Spur folgen. Ja, ich könnte ja hier oben was sein. Zack. scheint nicht so als ob Was ist. Nope. Hier ist nichts. Schön dodgen hier. Ah, ah, ah, ah, Feuersturm! Ah, du Wichser! Der hat wehgetan. Ich werde jetzt erstmal schön nochmal jeden Turm und jedes Haus looten. Und gucken, ob da irgendwas ist. Es kann doch nicht sein, dass das einfach nichts von Relevanz war. Ich meine, Dexter ist doch die, eigentlich der Oberdieb hier. Muss doch irgendeinen Beweis geben. Er steckt 100% Pro unter diesen ganzen Schmuggel-Dingern. Äh, unter diesen ganzen Fällen von Waffenschmuggel. Hier ist ein Lederbeutel. Cool. Hier hinter ist nichts. Nicht so cool. Oh, eine Spruchrolle, cool. Ah, wieder vergessen oder Schlaf. Nichts besonderes. Ist da noch was? Nee. So. Dexter? Äh, nicht Dexter. Greg. Hast du noch was zu sagen? Wo genau? Also, auf dem kleinen See mit den zwei... Weiter oben ich schon. auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum... Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern in dem Talkessel. Am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Einer sagt, du besorgst mir erstmal meine. Vielleicht brauche ich ja Greg, um. Ja, für die Beweise. Okay, weißt du was? Dann gehe ich jetzt. Dann gehen wir jetzt auf Schatzsuche. Und hat sich mein Spiel wieder aufgehangen? Nein, aber es war kurz davor. Ich spreche mal lieber. auf dem Plateau über den äh, Tal mit den zwei Wasserfällen, oder über den zwei Wasserfällen, da waren auch noch zwei Kreuze. Das ist ja da, wo der Bauer äh, Benga ist. Jo, hier, hier ist tatsächlich nichts. Okay, dann gehe ich nochmal zurück zum Weidenpass. Äh, zum Weidenpass, zum, zum Minenpass. So, ein Pass in Kurines. Natürlich scheiße mit dem Regen jetzt. Äh, da sieht man nicht so viel. Ich hoffe, ich habe noch eine Spitzhacke. Ohne Spitzhacke wird es etwas schwer. Ja, habe ich noch. Oh Alter, man sieht gar nichts. Ist Regen, und echt zur perfekten Zeit hier. Hier schon wieder eine Blutspur. Das heißt, hier ist vielleicht irgendwo äh, was zu looten. Da ist nichts. Ich glaube, da habe ich noch nicht gegraben. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine silberne Schale. Super. Das Dumme ist, da stehen auch nicht, da steht nicht, äh, dass es von Greg ist. Ich wette, ich habe nämlich auch dann aus Versehen die anderen Items verkauft und werde die nie wiedersehen. Ich hoffe mal, der ist nicht relevant für die Quest. Für die Main Quest. Was hat er gesagt noch hinter, hinter, ähm, Bengers Hof? Da war auch noch nix. Ich meine dann eigentlich, dass ich aber alle, äh, Kreuze dann gefarmt habe. Hier war nichts. Da unten die zwei Wasserfälle, da war ich auch schon. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück zu, ähm... ...zu Rack. Da hole ich mir aber erstmal so einen Trank rein. Na? Hey? Okay. So, Sprint for the win! Too fast for you. Oh, man nervt nicht. Ey, fick dich. Du. Halt deine Fresse und lass mich laufen. Gut, der Regen hat jetzt auch aufgehört. Da ist ein weiterer Suchender. Was nicht schlimm, interessiert mich nicht. Mich würde er eh nicht treffen. I'm too fast to furious. Der interessiert mich auch nicht. Nope, I don't care. I don't care. Es ist schön, wenn man so lange sprinten kann. Sprinten in Gothic ist einfach OP. Ja, ah, gar nicht getroffen. Das ist so fucking geil, wenn man sprintet. Aber ich hätte lieber hier eine Teleportrune für diese für diesen Turm. Rag! Nein, das machst du! Alter, wie er hätte sich jetzt geportet, ey? Dann wäre ich echt bad geworden. Wo genau. Die eine ist führt in dem. Einer sagt, du besorgst. Ich hab doch deine ganzen vergrabenen Sachen. Wo genau hast du also? Auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine ja. weiter oben auf dem Weidenplatten. Die ja. Eine Stelle ist hinterm ba ja. Es führt eine Treppe hinunter von zu den Feldern den des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. Genau. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. In dem Talkessel am Ende der Treppe, da war ich doch auch schon, oder nicht? Ich mein, dort gewesen zu sein. Ich muss mich mal heilen. Wo ist denn der Weg hier? Ja. Das war der Weg. Das war der Weg vom Asphalt zu meinem Gesicht. Das ist der Snapper. Das so, ist Snapper. Scheiße. Shit. Fuck. Egal. Ich glaube, das ist sogar gut so. Ich glaube das ist sogar gut so. Ja, ich bin hier bei... Ach nee, ich bin wieder bei Greg. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Äh, das weiß ich, nicht. ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die eine Stelle ausgebuddelt habe. Zum Pass in Corinis. Wo ist denn die? Da muss ich wieder zum zum Bauern. Ach nee, nicht zum Bauern. Hier, da, die eine habe ich ausgegraben. Was hat er gesagt? Treppen führen runter in, äh, zum Großbauern und da in dem Talkessel ist noch eine Stelle. Ich hoffe, ich habe die noch nicht ausgegraben und ich hoffe, das ist die letzte. Weil sonst bin ich gearscht. Denn ich finde die Items sonst nie wieder. Oh, wo war hier das X? gefunden. Uff, gar, hey du! Okay, den habe ich ja vollkommen vergessen. Ich sollte mich mal healen und dann noch speichern am besten. einen Pott rein. Die Treppen, die nach unten führen. Das Dumme ist, ich kann bei diesem scheiß Kackregen nicht sehen. Ja, es hat sich jetzt voll gelohnt, einen Pott reinzuholen, weil ich wahrscheinlich jetzt eh schlafen gehen werde. Oh. Voll die Verschwendung. Es regnet immer noch, oder? Nee. Aber es ist immer noch verdammt dunkel hier. Also muss ich wieder in der Fachlopfern. Hier! Hier war ich noch nicht. Hm. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Amulett. Das war aber das Letzte. Das war mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit das Letzte. Das heißt, ich kann jetzt äh, nochmal zurück zu Greg latschen. Ich hau mir nochmal so einen Sprint hier rein. So. Ein Energy Drink. Oh. Ein Energy Drink hätte ich jetzt auch ganz gerne. Oder einen Kaffee. Ich fühle mich natürlich, äh, ich fühle mich äh, mal wieder natürlich sehr müde, weil ich ich mich irgendwie immer noch im Entzug befinde. Es ist schon Tag 4 und ich merke immer noch die Entzugserscheinung von dem scheiß Café. Es ist so nervig. So. Gleich ja, sind wir da. Nein! Ich bin daneben gefallen! Okay. Keine Panik. Nein, nein, nein, nein. Oh. du alter Alunke. Oh, Warte mal. In ja, ja. Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Komm! Hier ja. hast du die Sachen. 100 Goldmünzen, ein Goldkelch, eine silberne Schale, und ein Amulett. Ja, sehr gut. Ich hatte alle Sachen. Mach Glück, dass du nicht Sauber. dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. 30 Gold. Super. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Willst du mich verarschen? Du elender Wichser! Ey. Du Schwanz! Du einäugiger Schwanz! Ich dachte, ich könnte ihm vertrauen, aber... Nee. Na gut, anscheinend ist er doch nicht so wertvoll für die Main Story. Irgendwo ist das gut. Aber irgendwo auch scheiße, weil ich jetzt äh, wieder keinen Anhaltspunkt habe, was ich machen muss. Ich bin wirklich kurz davor, mal kurz im Internet zu gucken, weil ich echt keinen Plan mehr habe, wo ich diesen scheiß Ersatzmann für Watras finde. Ich denke, ich werde gleich mal äh, im Internet gucken. Ich meine, ich könnte natürlich durch die ganze fucking Welt äh, stolzieren und jeden NPC ansprechen. Aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Dann werde ich hier 50 Folgen gefühlt beschäftigt sein, nur mit dem Rumlaufen. Nur mit dem Rumlaufen und, ähm, nach, und mit dem Suchen nach einem Member, der Watras vertritt. Und ich habe auch so ein bisschen äh, einen tighten Zeitplan, weil ich will ja auch bis zum Elex Release hoffentlich das Spiel durchbekommen. Ähm, die Folge ist schon wieder vorbei, hat schon wieder Überlänge. Danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann verspreche ich euch, dass es auch dann wieder weitergeht. Danke fürs Einschalten. Ciao.